Servus und Hallo an alle 204 Verrückten hier bei Gib dir. Heute wird das UDX gekerchert. Nicht gewaschen, nicht gestreichelt. Wir Und jetzt geht's los. in German. Nice style. Die sauberen von euch jetzt noch schön mit dem Latten drüber für die faulen, wie es ich einer bin, und die Geschichte trocknet von allein. Dann kommt der Akku wieder drauf, und wir werden mal sehen, ob die Elektronik noch funktioniert. So, nun die große Frage: Geht die Elektronik noch? Geht der Display noch an? Yes, das funktioniert schon mal. Ja, Mono funktioniert noch. Sehr geil.